Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirul P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, mal wieder anders aus fang part wat. Und ja, wir sind hier in Score City und man kann doch da unten links sehen. Ähm, ich habe da glaube ich in einem Funk part so erwähnt, dass ich kurz davor war, ein paar aufzunehmen. Und ja, ich habe noch ein tor oder wie auch immer Ding heißt gefangen und Tortonator, glaube ich. Und ja. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal die Story weiter. Ihr könnt euch ja meinem pokédex mal sehen, falls ihr Fangparts nicht verfolgt. Und zwar, 319 gefangene Pokémon von 347 bisher gesehen. Cool, ne? Und ich habe außerdem in der Natur schon diese... Kennt ihr das, wenn diese Strahlen aus diesen Dingern herauskommen? Aus diesen, was weiß ich, was das sein soll? Becken. Und ja, ich habe einige von diesen Kämpfen gemacht, wo du gegen so... Deiner max pokémon kämpfen muss und ja war jetzt nicht so schwer ich habe so level 4 und 5 war versucht oh ja ich habe ein neues team -Glied. und ja äh, die habe ich jetzt alle ähm, also nicht alle ich habe ein paar davon bekämpft War jetzt nicht so schwierig bin mit galagar die da reingegangen welcher level 70 war oder wie ihr ihn kennt vielleicht den fänger und ja das macht es ein bisschen einfach Ist irgendwie merkwürdig dass ich ein stärkeres pokémon hier in der Bank habe, während ich hier, weil ich mit noch Level 50er Pokémon umlaufe, aber ja, ich werde nicht hier durch die Story durchwaschen oder so. So, Magikas haben, das ist eine, das muss jetzt niemanden ja was sagen, da ist eine Anspielung an Tales of Berseria, wo einer der Hauptcharaktere eine Hexe ist und schon so ein bisschen so aussieht vom Farbschema und ja, was die da war, so ein alt Spruch, den sie andauernd gesagt hat. Ähm, wenn ihr wissen wollt, worauf das eine Anspielung ist, auf meinen Banner, auf meinen Kanalbanner, da wo weiß ich nicht Luigi, Crash Bandicoot und so drauf sind, ja, äh, die zweite von links müsste das sein, ja, dieser Charakter. Also falls ihr mal sehen wollt, worauf sich das bezieht und ja, war ähm, ein interessantes Pokémon. Ich habe jetzt zehn Pokémon, von denen ich auswählen kann, so in mein Team und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Story. Wir wussten, ah, da ist ja der ja, dann nochmal des ness, ness, ja, das irgendwann ist ja im Hotel passiert, glaube ich. Und ja, wir sollen mal da kurz nach was los ist. Und als Hopp ist jetzt schon wieder los. Ich will immer noch fix und fett von einem Kampf gegen Daniro. Team ist jetzt offiziell Fanclub von Daniro. Mary, wir brauchen euch beide deine Hilfe, auch deine Hilfe. Mein Gott, ich bin jetzt gehört von eurer Familienbande, aber. Euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Ja, Präsident Rosé befällt sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Nur funken ist der Zutritt vom Rosé Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit dem Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der ligapräsident nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im rose tower aufhält? Ich werde den Schlüssel ein von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Ich ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Und erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat. Tja, das muss ja schon selbst herausfinden. Ich bin am meisten der tat und versuche nur mich zu finden. Warum sagst du überhaupt? Da bettelt ja darum, dass wir das finden. Na toll, und das jetzt. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht. Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team hilft bei der Suche. Wir sind, also, wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Danilo. Perfekt, ich suche hier gegen von dem stadion ab. Ich habe keine Fans. Okay, wie sieht aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz. Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit links den tower zu erreichen. du Okay, lass uns diese bösen Angestellten der pokémon möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenball auf, wenn ich mich nicht täusche. Der, der da sitzt, das ist jetzt nicht der, der da sitzt. eigentlich ne? hat der Champ Kampf begonnen. Ich mache, haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten Blau machen würde. Sind auffällig viele von denen mir zu reden, wird wohl kaum dabei helfen, den Bösen aufzuspinnen oder? Also, schnapp ihn dir. Ich schnapp ihn mir. Schnapp sie mir alle. Hm. Bist du der Der Lehrer für ein wichtiges Gespräch ein bisschen. neugierig bin ich ja schon. Bist du Tadeus? <lacht> Ja, nee. War das gerade? Du bist da, weil du uns nicht anguckst, ne? Hm. Hey, Danilo, du bist ja super für dich. Er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. sagt doch mal was, um ihm aufzuschrecken. Dann dreht er sich bestimmt um. Zappel, äh. Äh, Ich habe den Schlüssel gefunden. Was? ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch rumzingelt. Na schön daneben wird eben gekämpft. Du bist hier und ich bin hier und ja. Will von makrokosmos Kosmos was für ein Ding haben ja Stahl, dann ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Wenn das Ding macht Psycho ne? also mein ja, okay, alles ab ich mach du mal den Typen platt und dem bad Knuddler. Nein. Fußball, ich darf keine Beziehung haben. Wir feuern dich an. Okay, äh, ihr seid die Besten. Okay, warum nicht? Jawohl, Mary feuert mich an. Oh, schön, Gut. Oh, gibt's cola Wow, du bist sowas von tot. Ja, Nitroladung, vierfache Effektiv. Du bist weg. Das ja, einfach. Okay. Knirscher. Oh ja, endlich mal eine stärke Unlichtattacke. Schon gewundert, ey. von markus kosmos hätte mich nicht so viel ausgesetzt hätte ich mich niemals umgedreht habe ich aber ich habe sich versteckt mich einfach da kommt niemand an den schüssel Boah. Hey. Boah, der ein tempo drauf wo ist er jetzt bloß versteckt hält ey? wo sich jetzt so versteckt hält oh, ich lass mich raten wo der ist in der telefonzelle wie, wie viel war hat er wetten, dass der in der telefonzelle ist Oder auch nicht? Okay. Dreck. mülleimer Nein. Mhm. Deinem Gulli. Okay. Man hat das gerade gesagt, keine Ahnung nach was suchen. Ist der immer noch hier oder muss ich? wohl irgendwo links sein als kann man da kann man da mich durch ich dachte da kann man durch wo könnte er sich verstecken das ist doch bestimmt nicht so auffällig ne reden ja von pokémon keine ahnung dass meine treppen hochfahren mit meinem Hm. wo könnten der sich verstecken In der telefonzelle nein Vielleicht ist er immer noch auf dem Platz. Die ganzen Hauptcharaktere sind da, also, also Hauptcharaktere. Ich boah, mir aus dem Weg. Du gerammt, ey. ich werde nicht vorbei. Ich gehe in den Mülleimer. Nein. Ja, die einen Olympia-Fanclub gründen wollen. Okay. so eine ahnung in diesen bösen angestellten pokémon den nirgends sonst finden können das heißt er muss sich in der nähe versteckt halten okay also jetzt mal das ist jetzt hier auch mary hilft mir ja ich bin ja nach der meinung ob ich hier richtig nachguckt ja also ich hoffe mit der befindet sich irgendwo hier bezieht sich ja noch auf den zweiten suchversuch hier ne? ja es kommt schon im Gulli hier nein frage ist sehe ich den auch dann oder das ist immer so eine sache Ja, das ist ein netter etwas antiklimatischer part gerade ich habe mich irgendwie ein bisschen mehr auf action so gefreut versteht stehst du was meine ja, super oh, was? der kam gerade wieder von da ich Hier gibt mir aber auch irgendwie die tipps so ich habe so einen typen gesehen hat da irgendwie versteckt oder so also muss ich ein bisschen wo er sich befindet? hätte ich habe jetzt hier alles nachgeguckt also ich habe jetzt ja nichts gefunden wo soll ich jetzt wissen wo er ist Irgendwo hier Weil die Jocken immer noch alle da, deswegen weiß ich jetzt nicht, ist der jetzt irgendwo da, ist der jetzt irgendwo anders hingegangen. Das ein bisschen doof geregelt, finde ich gerade. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen, diesen, dieses Grasfeld da, was dann aber war, auf rechten Seite. Und weiß ich jetzt auch nicht. Mm -hmm, mal guck, guck ich mal an, wie groß die große Stadt hier ist. Ey. Weil er ist nach links gelaufen. Also muss er ja irgendwo links von diesem Platz sein, nehme ich an. Und ich hoffe, ja, ich sehe denn irgendwie von irgendwo, wenn ich an dem vorbeilaufe. Ja. Auskommen, ich gucke schon dahinter im Bäumen, aber so gibt man Tipp oder hat den Tempo, wo der jetzt wo es versteckt hält, sei also er drin. Sie so einen Typen gesehen mit einer Sonnenbrille? Ja jetzt ja nicht 20 Minuten so blöden Typen mehr suchen, ey voll Kacke. Ja, der hat, könnte ich vielleicht mal versuchen. Wie ich kann ja nicht fahrt fahren, man So, und ich weiß jetzt nicht muss ich jetzt hier wenn ich objekte untersuchen oder so aber den ja oh, wo ist denn der Mann? Hey kann das sein? 15 Minuten schon. Aber an, das macht hier nicht so nervig, Kollege. man hat sich gerade vollen dingen sehr voll sichtbar gerade versteckt also beim ersten mal Na, ist er irgendwo hier irgendwie gerade voll kacke gemacht ja, da mache ich mir ja falsch ey. kann mit die düse nicht mit meiner fahrt klingeln Der muss doch noch irgendwo hier sein ey. muss da irgendwo hier drin sein ey. in diesem ort Was? Was? Boah. Boah, haben die jetzt schon wieder viel Einfacher gemacht als dann eigentlich ist. Ey. Boah. Also Gefühl, ich denke mal zu kompliziert. War alles nach. Ey. Ich kann ja auch nicht bekämpfen. Gewusst, da gewusst dem ich voll rede von Pokémon tun ich irgendwie so krasse Dinger hier reinpacken äh, ärgert mich jetzt schon wieder du schaffst es yay los dann oh schön yay. Yay. lauter yay lauter yay, yay. okay so Knirscher, was da ist ja niemand. Krieg von dir irgendwie diese die Brille? hatten Laser, irgendwie ironisch. Stell ab. auch stahl, ne? guck mal ja. Aber der setzt bestimmt jetzt auch Schauflein, pass auf. Gott, sehr gut, der Pisser sich einfach da mitten in der Menge versteckt. Gibt es jetzt nicht? Sandgrabe auch nicht will von Makrokosmos. Da habe ich extra beim weglaufen meine pokémon ausgewechselt wer ja, du versteckt sich jetzt noch mal ich ja, mich zwischen den neuen zu verstecken war wohl nicht gut aber jetzt werde ich mir richtig mühe geben du findest mich nie so jetzt ist der telefonzelle pass auf gott verdammt glück und oh. schluss die nadel im Heuhaufen aufgefunden pass auf dass du dich nicht pieks hey. So einfach muss ich darüber nachdenken, Kassador. Oh, auch wenn nur stahl pokémon einsetzt, ich kann nichts damit machen. Mit meinem meinen Pokémon, also bringt auch nicht was. Warum kann ich davon? Ich habe noch nie gegen das Ding gekämpft. Da kommt schon, du wirst schon klappt Wird schon klappen. Wir kommen. Psychogenese, Aber ich liebe es, dass dieses alte Geräusch noch dabei ist. Hau. ja, ist ja wir glauben man nicht? Setz dich setzt sich durch äh, du bist die beste sehr so. so. verstehe bis heute noch nicht warum stahl gegen feen irgendwie weil nicht effektiv sind Okay, Stein ist ja gegen alles eigentlich gott effektiv sein, ne? so äh... <lacht> lebenstropfen noch mal, mal. Ja, wissen, wie viel du abzieht. Du ziehst du auf, ich bestimmt nicht mit einem Schlag weg oder Schaus hat nicht so eine hohe Angriff, oh, da habe ich meine Hälfte geheilt. Der oh. so Spezialangriff von. Hier ist super hoch. Also ja, komm. Das Geräusch. Okay, ist gut. Ha. Voll antiklimatik Wir haben schon ja gegen unsere Rivalen hier offiziell gekämpft. Das letzte Mal. Da kommt hier nur so ein Typ, meint irgendwann reißen zu können. Hallo? Von Makrokosmos verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Es ist vorbei, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Hat denkst du, ich habe keine Lust mehr. standbock von Olivia anzuhören, aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monoreal hüpfe. Bringt Hopp, Herr ja, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagen, damit dieser Typ uns nicht erwischt. Okay. Äh. Ja, ich weiß, wer das ist. Der ganz rechte. Hallo. Jetzt ist der endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Danilo. Das muss gefeiert werden am besten mit einem song damit ordentlich stimmung aufkommt ein ganz simpler sänger so wie ich singt für dich für sich lieber Boah. ein ganz simpler sänger so wie ich singt für sich simple lieder und wenn ich meine lieder wurden nicht geschrieben um euch mut zu geben ihr lieben meine liedern wird es nicht gelingen euch freuden oder glück zu bringen und doch singe ich sie immer wieder meine schönen simplen lieder Boah ja Mann. Hey, ist das nicht Ness? Hier es etwa gerade ein Straßenkonzert? Meinst wohl eher Bahnhofskonzert. Egal, komm und lass uns näher rangehen. Oh, der dreht sich um. wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monowells zum Rostau fahren. Dann Hopp. Na, los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was draus. Okay, suche die bösen Liga angestellt. Okay. Der Rosé Tower. Wie hoch ist der Kasten wohl, wie hoch der Kasten wohl sein mag? Die Spitze verschwindet so in den Wolken. Ich bin größer. Äh, okay, wie ist euer Plan? Team werde und es haben mit den Typen der Pokémon Liga sicher noch alle zu tun. Sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Daniro? Äh, gehen wir schon mal vor. Ich bin dabei. hier schneller wir Delion da rausholen, desto besser. Du sich dich noch beim Champ Cop gegen ihn antreten, nicht wahr? dank die haben wir es bisher geschafft den euro wir dürfen nicht nachlassen also Olivia muss man nicht verstehen oder ich kaufe einfach nicht ab dass diese nummer mit den schüssen oder zu da war um die dinger präsenten zu beeindrucken um den präsidenten in den champ im rosetor festhalten will, ist mir auch ein rätsel was geht mein auftritt vorhin war der ultimative kick die menge ist abgegangen wie ein spike fort nur eine zugabe hat noch gefehlt hat immer noch hier? los geht irgendwie. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich war hier mit meinem Bruder, damit er keinen Umfug anstellt. Nee, verbraucht, findet er uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, dann, ihre Was? Warum verbeugt er der sich? Ich war hier mit meinem Bruder, damit er keinen Umfug anstellt. Nee, für Bauch er verbraucht, findet uns hier. Kann mich jemand teilen? Das geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Nur. No. Okay, ich würde bei den Part dann hier wahrscheinlich beenden. Es war nichts Besonderes wirklich passiert, aber... Ah, ich kann sogar mich dahinter lokieren. Ausgezeichnet. Und dann, ich muss ich sagen, ich beende den Part hier, ne? Ach, seit schönen Nachts hier. War nicht gerade noch hell. Mein Gott, ganze Nacht haben wir den Typen gesucht. Okay, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes passiert, aber ich habe so das Gefühl, wenn da reingehen, passiert irgendwie was Krasses oder irgendwie sowas, also weiß nicht. Mal schauen. Deswegen mache ich mal hier einen Schnitt. Und ja, ich sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.